Willkommen zurück Reisende Wir befinden uns wieder bei No Man's Sky Jetzt mit Update 4.0 Man sieht hat sich das Inventar verändert Man muss erstmal schauen, sich ein bisschen zurechtfinden da sich auch die Bilder geändert haben Ich habe gestern noch in der letzten Folge die lagerweiterung dann hinbekommen habe hier 60 dabei und habe hier noch ein paar mehr hergestellt damit wir genug haben jetzt werden wir die raumstation gehen erstmal unser raumschiff upgraden und dann in die weltraum anomalie gehen und uns einiges für die geborgenen Daten kaufen. Die Einstellungen, die neu sind, habe ich alle so gelassen erstmal, weil wir auf normal angefangen haben und ich möchte es ja nicht noch einfacher machen, lieber alles schön erspielen. So, wir haben noch etwas zum Verkaufen. Das haben wir. Das. Und das. Noch brauchen wir ja gerade nichts, aber wir werden bald Kabelbäume und Mikroprozessoren brauchen. Werden wir uns aber dann gleich herstellen können. Aber wir können das Platin mal kaufen. So. Dann gehen wir jetzt rüber. Wir werden unser Schiff einmal erweitern. Die Lagerbehälter haben jetzt anstatt 20 Plätze 50 Plätze sogar bekommen und das Inventar ist jetzt auch, man kann suchen, werden einem die Sachen direkt L angezeigt, Technologie ist jetzt automatisch alles nach oben in den Technologie gewandert und sind sogar ein paar Plätze gratis freigeschaltet worden, haben auch noch mehr Plätze im Anzug schon vorweg. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viele Raumstationen alles abklappern. Ja, nur mal gucken, Raumschutz verbessern, Erweiterung anwenden. Können es nicht? Ah, doch können wir. Wo? Oh, wir können jetzt sogar aussuchen, welches wir als nächstes haben möchten. Aber da wir eh alle benutzen. Okay, geht nicht. Was ist jetzt? Jetzt müssen wir selber. Ja, Das ist ja jetzt. Aber oh, das ist ja doppelt so lange. Wir müssen selber immer den nächsten anklicken. Und dann selber zum nächsten. Mein können wir dann unsere Technologie gut upgraden in unserem Schiff und dafür jetzt ausreichend Platz. So, hier noch. Jetzt auch das Frachtabteil, dann wird wir auch. Viel sammeln können unterwegs da das ja unser erstes s-klasse schiff ist und wenn wir das einmal komplett ausrüsten und bei den anderen wenn wir ein neues haben immer nur nach bedarf hier passiert sehr viel rein hat er jetzt noch nicht. Das haben wir alle. Wie das aussieht. Mal gucken. Ja, haben alle. Dann können, wir jetzt, können wir jetzt uns holen und einbauen? Haben wir nicht gestern eigentlich schon eins? Wenn wir mal gucken. Bei dem Händler 1 S-Klasse. Das ist der falsche Händler. Das ist der für die Exo-Fahrzeuge. Der hier ist fürs Raumschiff. Nur Inframesser hat der. Keine Antriebe. Gut. Und wenn wir uns jetzt wenn wir das Schiff finden. In die Weltraumanomalie begeben. Wir haben noch genug geborgene Daten schon mal mit. Müssten wir eigentlich relativ viel kaufen können. Was war das jetzt? Ah, es hat jetzt ein richtiges Eingangsportal. So, auf dem Planeten ist unsere Basis. Wenn wir da in die Nähe hier jetzt mal die Anomalie rufen. Die soll auch etwas überarbeitet worden sein, grafisch. Werden wir uns mal angucken. Ja, neues Update, spielen gleich viel mehr Leute wieder. So werden wir mal gucken gehen. Jetzt unser Sprint aufgebraucht, aber dafür müssten wir auch gleich ein Upgrade kriegen können. Und wir haben ja auch eine Mission die ja nicht funktioniert ich glaube die diesmal die Welt rum an, mein Lieber, das hoch wir haben ja schon zweimal jeden angequatscht hier drinnen und da trotzdem nichts gebracht so wir uns jetzt als erstes um das Raumschiff kümmern so wo sie braucht brauchbar eine gute Gut, das haben sie nicht geändert. Nach jedem Kauf fliegt man aus. Positronwerfer aus. So, Upgrade. Dann Inframesser ist sehr gut, weil es immer wieder vorkommt, dass man mit dem Positronenwerfer im Weltraum auch mal auf was anderes schießt, als nur auf das Schiff vor ihm. Schiffschild 7% ist ja Witz. So. Teleporter, mit wir Gegenstände auf unser Schiff transferieren können, ohne direkt daneben stehen zu müssen. Obwohl die Entfernung sich nicht drastisch erhöht. Konfliktscanner und einen Wirtschaftsscanner, dann sehen wir, wenn wir auf der Weltraumkarte sind, die Gegebenheiten eines neuen Systems, habe ich das falsche gedrückt, dann den Deflektor, zum, wenn Piraten einscannen wollen und man gerade keine Lust hat, sie abzuschießen, Einbauen müssen wir ja eh noch nicht alles. Ganz wichtig: Impulsantrieb und Startschubdüsen. Müssen wir die nicht immer aufladen? Rotfallwarp. Unnötig, aber kann man auch mal kaufen. So, jetzt kommen wir in rote Sternsysteme. Dem kommen wir dann in grüne. Und in blaue. Somit kommen wir dann in alle Dianensysteme. Ja, das ist doch schon mal gut. Startschubdüsen weniger. Kosten ist immer gut. Und wieder Aufladung Das ist sehr gut. Dann müssen wir einen Treibstoff weniger mit uns umschleppen. Pulsantriebe. So, jetzt müssen wir noch einmal gucken, aber das müsste es gewesen sein. Ja, wir haben jetzt alles, was wir benötigen, freigeschaltet. Gut. Wenn wir uns jetzt hier. 525 haben wir mit. Mal sehen, wie lange das reicht alles freischalten hier. Kann man seine Basis wenigstens individualisieren etwas. Die Eko holen wir nicht, sondern erst noch die ganzen Bauelemente. Und müssen mal sehen, hier die Lagerwälder. Werden wir jetzt durch das Update lagern können ohne Ende. Es lohnt sich jetzt richtig, die hinzustellen. Das ist Dekokram. Ein paar Dächer. Noch haben wir genug. So. Die sind ja auch nicht teuer. Das Herstellen kostet nur Verit-Staub. Der ist sehr schnell gesammelt. Braucht man ja nur ein bisschen Steine abbläsern. So, die Wände. Wand mit Tür, Wand mit Fenster. Und Fußboden. Fußboden mit Glas. Eine Treppe, wäre sehr gut. Eine schmale Treppe. Eine kleine Bodenplatte. So eine verkrüppelte halbe Treppe, die ich noch nie geschafft habe, vernünftig irgendwo einzubauen. So 388 haben wir noch dabei. Nur die hier eigentlich kaufen können. Das ist auch das billigste Material, was wir verwenden können. ein Bisschen Friedstaub. und Für einige Teile braucht man dann noch Glas. Das können wir aber aus Indikatpulver die herstellen. Das war beim Buddeln einfach bekommen. Aus 40 Stück kann man ein Glas herstellen. Hier haben wir Stein, Steinwände, Holz. Ah, ein schönes Glasholzdach. Und vergessen den oberen zu kaufen. So. Dann braucht man auch nicht immer so viele Lampen einbauen. Wenn man ein bisschen Glas verwendet. Oder hier so offene Aufbauten. Dann ist das Tageslicht schon gut hell. So, hier haben wir das gleiche nochmal. Das war aus Kohlenstoff anstatt Feritstaub mal alles mitnehmen wichtig sind die glaswände damit man schöne wand bauen kann die hier und werden wir dann später wenn wir uns mal eine basis bauen einige verwenden machen wir eine schöne wand komplett aus glas vielleicht mal dann, dann mal sehen wie es sich ergibt Vielleicht sollten wir erstmal die teuren Sachen kaufen, können wir noch nicht haben. Statt nur Wände. So, Das zum Beispiel Pflanzbehälter, großen Pflanzbehälter, verschiedenen Pflanzen. Können wir die anbauen? Wir müssen die auch nicht ernten, es sieht einfach schöner aus. Wenn man irgendwo pflanzen hinstellen kann man ein paar pflanzkübel hin oder so später im frachter kann man die zum beispiel auch anbauen die pflanzen wenn man möchte den bräuchte man nicht mehr auf seine basis am boden aber bin ich am boden schon irgendwie schöner der hier ist sehr gut den kann man auch überall platzieren er gibt einem immer ähm, kohlenstoff oder sauerstoff gerade nicht sicher kann man aufstellen und alle paar stunden ernten auch strom sehr gut braucht man nicht so viel sammeln gehen bewegungs also annäherungsschalter dann könnten wir über unsere teleporter hängen dann verbrauchen die nur strom wenn wir uns in der nähe befinden wenn wir gerade nicht da sind auf der basis gehen die aus und verbrauchen somit dann auch keinen strom spart dann gut. So, hier sind ein paar Lampen. Jetzt was nicht hell genug kriegen in der Basis. Einige davon benötigen Strom extra, andere wiederum nicht. Und da muss man ja auch je nach Raum oder Gestaltung, was man machen möchte. So eine Auswahl sollte man schon haben. Die farbigen Leuchten hier sind zum Beispiel sehr gut. Kann man seine Bereiche ein bisschen abstecken in unterschiedlichen Farben. Er ist wieder nur Deko. Erstmal die wichtigen Sachen kaufen. Wie ein Stuhl. Oder ein Chefsessel. Das sieht aus wie ein Friseurstuhl. Ein Bett, in dem man nicht liegen kann, ein Stuhl, in dem man nicht sitzen kann ein Tisch, ein eckiger Tisch, ein länglicher Tisch. Teppich. Und ein bisschen Eco, die aussieht, als würden wir auch im Weltraum leben. So. Das können wir ja mal mitnehmen. Ventilator, der eh nicht funktioniert. Medienfelder, alles was so ein bisschen technisch aussieht. So. Deko, Deko, Unterwassergebäude. Hm. So weit waren wir ja noch nicht. Aber wir können die ja schon mal für später freischalten. ganzen Exo-Fahrzeuge könnte man sich auch erspielen dauert aber ewig also können wir sie auch kaufen oh jetzt haben wir noch 92 Daten mit ja dann holen wir uns den Nährstoffprozessor die Lichtbox ein Lichtfußboden jetzt die Frage Was wollen wir uns? Er könnte Sauerstoff erzeugen, nur minimal. Eine Bergbaueinheit, die ewig dauert. Den Aussehensmodifikator, dann können wir uns überall unser Aussehen umgestalten. Die hier sind gut, wenn man anderen Spielern Nachricht hinterlassen will auf irgendeinem Planeten. So... haben wir noch die hier die eckigen so müssen alle ja kriegen okay, wir alle so jetzt sind wir einmal durch das wichtigste haben wir erstmal und wir haben echt viel zu wenig Daten hergestellt gedacht, das reicht etwas. Komposter. jetzt also ein bisschen Deko. kostet ein. Dann wir das hier nochmal. Wird man wahrscheinlich nie benutzen. Vielleicht nur eins, aber dann hat man Außerdem sieht das industriell gut aus. Einraum. Fabrikgebäude machen oder so. So. Ja. Nehmen wir die Leiter und kaufen uns die Barrikade. Die Baustellenwände. Ja, hm. was war denn da? Deko. Jetzt noch Deko. Noch mehr Deko. Ein paar Poster. Bandmotive. ja. Sachen. So. Die anderen 28 werden wir jetzt auch noch rausgeben, damit wir die Dinger nicht mit uns rumschleppen müssen. Aber vielleicht geben wir lieber 15 auf wieder, damit wir uns eventuell neue herstellen können, da ich nicht weiß... Ob ich noch welche im Lagerbehälter habe. So, dann behalten wir jetzt die 20. ich mit Nader über Artemis. Ach, jetzt funktioniert's. Hier können wir noch ein Upgrade kaufen. Was? Hm. Ja. Technologie oder lieber? Ja. So, jetzt gucken wir uns die exo -Anzug Sachen an. Die ganzen Sachen für den Rucksack, die können wir alle brauchen. Besserer Antrieb unter Wasser. System. ein bisschen Upgrades und hier noch S. Das hier ist neu, das ist aus dem Update. Kann man jetzt automatisch Sachen verkaufen, ohne sich an einem Handelsterminal befinden zu müssen. Das werden wir uns auch erstmal gönnen. Fraglich, ob man das in Anzug einbauen kann. So wie den Raffinerie. Aber bestimmt. Wo hm. so die ganzen Schilde gegen Hitze, Kälte, Wahlung und Gift. System braucht man sowieso nicht. Hm. Ist den ärgerlich, dass man ab und zu immer wieder aus dem Menü fliegt. So, eins noch, dann was. Kurz gucken, ja. So. Dann haben wir hier alles. Gucken wir gegen unserer Waffe. Unser Multitool. So. Verbesserter Minenlaser. 50% mehr Ressourcen. Das ist sehr gut. hier ist auch gut der Streublaster aber nur mit sehr viel S-Erweiterungen ja kann man ja ein bisschen Platz haben wir ja im Multitool und wenn holen wir uns bei Gelegenheit mal ein anderes also ein zweites so, und hier sind jetzt die Rezepte damit wir die Teile auch alle einbauen können und nicht immer hoffen müssen eine Raumstation zu finden können wir am besten alle freischalten so und wenn wir als nächstes Sturmkristalle finden, haben wir auch super Warpzellen. Das hier ist eigentlich nur nötig, wenn man es herstellen möchte. Am Anfang brauchen wir davon aber nichts. So, Exofahrzeuge brauchen wir gar nicht. Jetzt werden wir mit Nada sprechen und hoffen, dass die Mission dann damit auch endlich funktioniert hat. Hm, zwei. Die Mission jetzt funktioniert. Was zum Henker ist jetzt kaputt? Jetzt da. haben wir auf jeden Fall die Atlas-Mission bekommen. Aber das hier? Der ja, All zurück. Ah, okay. Also es scheint jetzt endlich funktioniert zu haben. werden wir jetzt noch, wenn wir schon hier sind, uns vor meinem Hauptspielstand auch hier die Sachen freischalten. Sowieso eigentlich nie, aber falls wir sie doch mal irgendwo benutzen möchten, da wir sehr freigeschaltet haben, ist das ja nicht wild. Können wir es auch einfach in unser Baumenü mit aufnehmen. Da ja, das ja alles Dekoration ist. Die Sachen hier sind für Begleitertiere. Die drei eben. Pflanzen. Ja, oh, das ist ja schick. Hier kann man Regenbogen, Raumschiffspuren. Was wir für unser Jetpack eigentlich auch haben. Das kommen wir bestimmt noch hin. Die Atlas-Figur und diese Figuren kann man herstellen und dann an einen Raumschiffplatz. Packen, dann taucht die im Inneren des Raumschiffs als kleine Minifigur auf. Ob das nur Figuren fürs Raumschiff Innere sind, sind die ganz schön teuer. 3000 kosten die, glaube ich. So, ein leerer Ei haben wir ja geschenkt bekommen. Diese dämlichen Köpfe habe ich mir nicht freigeschaltet, weil ich bin ja echt hässlich. Und ich will ja nicht so aussehen wie einer, der existiert. Also stecke ich lieber mein Gesicht unter einem Helm. Sehr viele Sachen. Das Aquarium, das kann man super in die Mitte seiner Basis stellen zum Beispiel. Hier vielleicht für einen Schreibtisch so ein Jäger. Als Eingangsbereich ein paar Bäume. Man kann die schon gut verwenden. haben wir einen sehr schicken Helm wie ich finde ein blob wie viele waren das und die hier passt gut in die Stadtmitte bin sehr groß so. damit haben wir alle das einzige Problem ist die haben jetzt automatisches speichern eingeführt damit einige... Sachen nicht mehr so gut funktionieren. Aber ich speichere lieber trotzdem so. Jetzt müssen wir in den Weltraum fliegen, damit wir die Mission endlich abgeschlossen haben. Gucken, kriegen wir die so... Oder müssen wir... Ah ja, wir bekommen die so. Haben wir jetzt endlich die nächste Artemis-Mission. Oder... Hat die jetzt endlich funktioniert, die Mission. Das ist doch schön. Zeigt er wenigstens die nächste Mission dann auch an? Und wir haben jetzt die Atlas-Mission bekommen. Dadurch fliegen wir viel von System zu System. Da kamen gerade Schiffe. Oh. Eins hässlicher als das andere. Ja. So. Basiscomputer computer will jetzt was von uns. Werden wir uns nochmal angucken. Und die Überarbeitung hier ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man hat jetzt echt sehr übersichtlich alles bisschen noch irritierend dass die Bilder sich geändert haben nein oh. Oh Gott wo sind wir denn er wollte doch dahin fliegen werden wir jetzt noch gucken ob wir die auch alle bauen können. Bin nicht in Fußball geflogen, das ist auch schon mal gut. So. Einmal zum Basiscomputer. Oder? So. Äh. war eindringling. Also bei Keen. Jetzt kriegen wir wieder einen Plunder. Hm. Oh, wer weiß. Oh. Haben wir noch jetzt ja wir haben noch geborgene Daten. Das ist kein Problem. Das sind die Lagerweiterung fürs Raumschiff. Die kommen rein. Haben wir ein paar. Müsste für, ich habe durchgerechnet, müsste eigentlich genau für neun Raumschiffe reichen. Hier war ein Inframesser-Modul. Was ist das hier? Navigations. So, einen Computer brauchen wir bestimmt gleich. Abelbaum bestimmt auch. So, brauchen wir mal gar nicht. So. Paraffinum auch noch nicht. So, das war einfach lebenserhaltung sollten wir mal lieber dabei haben So, die wasserstoff kommt dann wieder ins raumschiff war das so sieht besser aus also Jetzt das Raumschiff, da kommt das die Wasserstoff hin. Diese Sachen sollte man immer im Raumschiff haben. Eigentlich hier noch Silber und das Platin später lieber im Frachter, aber so geht ja auch erstmal. Wenn wir das erstmal dahin? Und Natriumnitrat haben wir ja natürlich nicht wir haben wir ein bisschen Natrium. Auch nicht. Ah, hier ist Kupfer drin. Äh, ja. So. so. 50 brauchen Machen wir mal kurz. Weil cool, das kann auch nebenbei laufen. So. Wir haben doch hier ein Laser-Upgrade bekommen. Das hier. Wir haben jetzt schon keine Kabelbäume mehr. Ein Quantencomputer, drei Solarspiegel. Quantencomputer. Hm. So. Es so. fehlt noch eine Antimaterie. So, jetzt haben wir jetzt den Quantencomputer. So. so, Silber müssen wir uns im All besorgen. Haben wir noch etwas hergestellt? Ja, wir haben noch ein Streublaster. Einen Resonator brauchen wir dafür. Da haben wir auch schon einen. Da hat mein entzündetes Auge doch gerade was gesehen. Wir haben gar nicht so viel Kobalt. So, ja, hier 200, das reicht ja erstmal. Wir nehmen erstmal das raus, dann das. Uh, hat das mit der Reihenfolge hinbekommen. 1777. eine Schnapszahl. So. Warum haben wir das jetzt hergestellt? Ah. Hm. Ah, dafür. So. Jetzt. So. Auf dem Dreck kommt dahin. Jetzt dahin. So. oder so. so, passen passen da immer die Upgrades drum. So. Flick So, 2 S-Upgrades. dahin. hin. Und hier noch. Da hin. 220 Platin kostet das. Das machen wir erstmal noch nicht. Viel zu teuer. So. Hier haben wir die Düsen. Dann haben wir noch ein Düsen, Startschubdüsen. So, hier haben wir dann. 1, 2, 3. Dann machen wir hier einen Impulsantrieb. Und noch ein Impulsantrieb. Ja, 100, das geht ja schon mal noch ein Impulsantrieb-Update hatten wir ja da mhm. warum ist das so teuer da brauchen wir jetzt sogar den Hyper warp kern für noch einen einen hatten wir nicht bekommen jetzt die hyperantriebe mit auch überall hinkommen und zwar dann dahin also irgendwie habe ich das gefühl es ist weniger platz ah nein gut mein fehler die haben ja fracht und den normalen zusammengelegt weil wir können drei s klasse module jeweils in technologie packen und auch noch drei jetzt klasse upgrades dann hier rein wieder dann passt das mit dem platz wieder weil wir unsere waffe ja auch noch bauen müssen werden wir jetzt auch erstmal wenn so, oh. wir nicht mehr oha müssen wir jetzt doch mit dem platz haushalten kann man nicht mehr wie früher sechs S-Klasse Upgrades. 3 in Technologie und drei in normalen Lager. Aber nur noch drei. Okay. Ich werde mich zur Raumstation begeben und sehr viele Kabelbäume kaufen. Hoffen, dass das vom Geld her reicht. Und dann werden wir ja, genau, wir haben dasselbe Problem hier im Anzug. Oh, ja, geil. Das waren wir gar nicht. Hier haben wir jetzt auch weniger Platz. Uiuiui. Müssen wir ja erstmal da schieben Das kommt dahin. Muss das darüber? Der dahin. So. Oh. Kristallsufflit finden wir natürlich nur. Kommt erstmal weg. Unter Wasser. Oh. Wasserdüsen, Bewegungsupgrade. Ich muss das hier alles noch irgendwie verschieben. Ach, ich weiß, wenn ich nicht verschieben, weil es nicht gebaut ist. Wir müssen uns unbedingt die letzte sichern hier alle freischalten. also haben wir nur einige Upgrades. Was will der eigentlich schon wieder von uns was verbauen. Munition, warum? Was will der von uns? Ist ja nicht so, dass sie ins Studio Tool kommt. Lade mit R nach. Ich stelle sie mit weiter weiteren bestehenden Stapel. Ah, super. Hm. Oh, so, Inframesser haben wir noch. Das war hierfür was soll man denn jetzt seine Waffen einbauen Eieieiei. naja das müssen wir noch herausfinden so auf jeden Fall müssen wir uns erstmal die Plätze hier noch alle freischalten <lacht> gut Einmal speichern. So. Jetzt will der Basiscomputer schon wieder was von uns. Wann noch hier eben erst? Ja, genau. Das war wieder dabei gehen. Naniten erhalten. Warum auch immer. Okay. Gut. Ich werde mich, wie gesagt, zur Raumstation begeben und erstmal Abelbäume holen und das hier erstmal alles so weit wie möglich installieren. Wieder leer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da werden wir dann noch ein paar Missionen machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr nichts mehr verpassen möchtet, gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal.